Oh, kann das tugas, sudah dia. der meninggal. dia. Das war Ich habe Angst bei dir hier. Ah, hier ist das komische rote Gewürz. Ne? Ja, diese, diese mm. ja. Okay. Kriege ich niemals bei uns in Deutschland. Geht, kriegt man, gibt's nicht oder will man Glaub nicht. Ich nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe es noch nie gehört. So, ist noch kräftiger. Ja. Okay, okay, Mama ja ja nee. ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja No. Ja, that's okay. ja, das ist okay, das reicht. ist Ja, ist Guck, die kann das auch schon gut machen hier. Die. <lacht> Beim Raspeln. Ne? <laughs> yes, yes, yes, yes, yes. Very logical. <laughs> Der Kokosmilch wird ja auch gemacht. Aus dem Kokosfleisch, ja. Als Gemisch mit Wasser und dann kommt der Kokosmilch ja das ist gut noch das noch weiter ja? Wow, noch no, mal <laughs> <laughs> Ich habe mich nicht mehr ein bisschen gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. kann man auch schon ein bisschen ja. Katanya kalau bisa dim bikin agak asin bisa ini? ini? Ja. Uh, kasih aja, Vielleicht schmeckt es nicht, wenn es zu salzig ist. Ja, kann man schon. No, alle benannt. So this one is a fine spam Die hat die hier die Nein, hat Angst vor diese nein, nein, Sie dachte irgendwie, es, es würde explodieren, oder ja, wie? Ich auch, ich auch. Ja. Ich kann, ja, kann ja, nicht sehen. Ja. Achso, ja. Ja, ich habe zu Hause hab ich eine Küche mhm. und ich habe so eine ganz, so auf ganz alt gemachte Küche. Da gibt es auch Gasherde, mhm. Die musst du mit äh, Gas, also richtig wie dort hier diese, diese, mhm. ne? Mhm. Weil ich das schick finde. Ah, ja. weiß, mein Mann, ja, da musst du aber Gas kaufen. Da habe ich gesagt, nee, Gas kommt bei uns nicht Ja, so genau, so wie ja. sie, ja. Sie ja, hat Angst. traditionell mit Feuer einfach ne. Dann, dann, dann, dann, dann, dann, da ah, ist ja die Krapfen, wir die ich ist so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut Ich habe gedacht, es Ja, Oh, das ist gut. Mehr noch weiter, weiter. ja Mama. rum Ja, ja so ja. guck mal. Ja, das ist gut, Ein bisschen kosten und mit dem Löffel. Also ein bisschen zurück rutschen, ja. Jetzt Satte, uh, Braten. Das ne. Curry by Carol. Das riecht schon lecker. Ja, gut. ja, Das ist die Curry. Ja? Fine. Ja, gut. Du kannst es ist wirklich gut. Du kannst das zu Hause auch so kochen, aber du musst, du musst diese Gewürze kaufen. Ja? Die Gewürze, ja? Gut, Stef, Carol. Fantastisch, Carolina. Echt? Carolina, okay? Yeah, ja, Karoli. Carolina. Du meinst wirklich lecker. Hm? ist wirklich lecker. Da waren auch äh, welche vorher, die auch schon dieser Kochkurs gemacht haben, wie Veronika I have guests here, the name of the guest, Veronika, Fiona, Victoria, Vivi, Alice, Vivi, <lacht> <lacht> Ja, dieser diese schwarze Reis, ja. Der Klebreis, da kommt äh, äh, es wird Pudding, ja? Ja, und was ist da noch drin? Apa itu isin? Apa Ja, die di Juska Choffel. Itu ubetos, ubeto, uco banana, jeruk. Ah, inside. Mau so. auch rezept, ya? Ja? Oh. Mm. Lecker. <lacht> ja, der ja, ja, ja, Ja. Yeah. Yeah. Chicken. chicken. Ja, also das heißt, ja, da gibt's, da kommt ja noch äh, schöne Curry, süß, süß okay. Also säuerlich äh, Chicken Curry. Okay. The, the spicy is same. Ja, so also nicht, later, ist gleich, gleich so, nicht so scharf denn. Tamarin, Tamarin, Spicy, same with curry. So very easy for you when you cook in your Okay. Kasih Ja, jetzt karo, du machst das oder. Zwei, zwei, zwei Chilis hier. Zwei. Zwei. Zwei. Zwei. Zwei. Zwei. Zwei. Zwei. Zwei. Zwei. Zwei. Zwei. Zwei. Zwei. Zwei. Ja, yeah, das ist der spicy. Schlüssel. Ja, yeah. so yeah, da kriegst du dann die, äh, die Pulver. Da gibt es dann auch schon aus Fabrik sowas, so ähnlich. Yeah. Ja, also das ist ja Pfeffer. Ja. Ja, das ist ja, das sind die Körner, aber das sind ja schon die Pulver. Das, wer macht das? Martina oder was Caro? Jetzt? Was, das, für was ist das? Denn für? Ja, die Curry, Curry für Hähnchen-Curry. Für, Hähnchen -Curry. für Hähnchen -Curry. okay. Chicken-Curry, and, and No, no, vegetable curry, and this is for okay. Ja, Ayab. für schöne Hühnchen. Oh, okay. ich muss noch mal kurz sitzen, Ich bin nicht